In vielen Dörfern, hier im Fleming, so auch hier im nute Urstromtal im Ortsteil Chemnitz, stehen alte Feldsteinkirchen. Meist sind sie zu und man kann sie nur von außen betrachten. Heute treffen wir uns aber mit Steve, der uns den Schlüssel zu dieser Kirche mitgebracht hat. Hallo Steve. Hallo. Vielen Dank, dass wir heute in die Kirche dürfen. Gern. Aber als erstes eine kleine Frage, was verbindet dich denn hier mit dieser Kirche hier? Mich verbindet mit der Kirche, dass sie mitten im Ort steht, dass sie eine der ältesten Kirchen in der Region ist und dass unsere Gemeinde immer noch eigenständig aktiv ist. Und weil wir halt den Ausblick hier auf unsere schöne Kirche so genießen, möchten wir auch, dass es so bleibt. Dankeschön! Wollen wir reinschauen? Oh ja, aber dafür brauchen wir einen Schlüssel. Zeig mal her. Ein oh. ganz besonderer Schlüssel mhm. mit einem uralten Schloss. Kein Einbrecher hat es in den letzten Jahrhunderten reingeschafft. Sehr gut, dann schauen wir mal, ob wir heute hier reinkommen. Wir versuchen es. Was gibt es denn hier drin zu entdecken? Zu entdecken, glaube ich, gibt es unseren schönen alten Altar, barocker Altar, um 1700 gebaut und in den 50er Jahren noch mal restauriert, aber leider Gottes auch dem Verfall preisgegeben. Die Bänke sind leider nicht die originalen. Als in den 50er Jahren der Friedhof um die Kirche aufgelöst worden ist, sind auch die schön geschnitzten Bänke, die längst der Außenseiten eingebaut waren, mit ausgebaut worden. Die Kronleuchter sind seitdem verschwunden. Und Anfang der 60er Jahre wurde auch die Orgel demontiert, deren Verbleib bis heute ungewiss ist. Jetzt sehe ich hier, wir haben eine alte Tür, haben noch eine zweite Tür, die ist zu, aber es geht ja gar nirgends hoch. Kann man denn überhaupt auf den Turm? Man kann auf den Turm. Der Turm ist 1739 angebaut worden. Die Kirche ist ja aus dem 14. Jahrhundert. Und warum man sich damals entschlossen hat, keinen Durchbruch zum Turm zu machen, wissen wir nicht. Aber wenn es euch interessiert, können wir gern in den Turm gehen. So, jetzt sind wir ganz oben auf dem Turm und wir sehen vor uns die beiden Stahlglocken, die 1922 hier in den Turm eingebaut worden sind, weil zuvor die originalen Bronzeglocken im Ersten Weltkrieg abgebaut wurden. Und 1922 sind die beiden Stahlglocken dafür gekommen. Und Anfang der 30er Jahre hat man ein Stahlgerüst noch in den mit eingezogen, weil der Turm ein Fachwerkturm ist aus Holz äh, und die Statik etwas bedenklich für die schweren Glocken waren, hatte man in den 30er Jahren dann dieses Stahlgerüst eingezogen. In den 70er Jahren wurden dann die Glocken elektrisch gesteuert und vorher waren sie halt noch mit Seilzügen. Vielen Dank, Steve, für die spannende Führung hier durch unsere Kirche. Gern. Hast du Lust, diese Kirche auch mal selber von innen zu betrachten? Dann bist du herzlich eingeladen zu einem der nächsten Gottesdienste, zum Beispiel am 22. August, 19. September oder zum Erntetank am 10. Oktober, jeweils um 10 Uhr. Steht bei dir in dem Dorf auch eine Kirche, die du vielleicht noch nicht von innen kennst? Dann mach sie doch auf die Suche. Vielleicht findest auch du heraus, wann dort ein Gottesdienst gefeiert wird oder wer den Schlüssel zu deiner Kirche hat.